Willkommen zum Karrieremagazin der Salzburg AG. Heutzutage muss man der Zukunft fast immer einen Schritt voraus sein. Und daran arbeiten die Mitarbeiter der sogenannten Business Unit Corporate Management. Hallo, mein Name ist Fritz Schlüsselberger und ich bin Business-Unit-Leiter für Corporate Management in der Salzburg AG. Aufgrund des neuen Zukunftsbildes verfolgen wir ambitionierte Herausforderungen mit einer neuen Wachstumsstrategie. Unseren Mitarbeitern im Corporate Management kommt dabei die spannende Aufgabe zu, die Zielerreichung durch integrierte Gesamtsteuerung sicherzustellen. Wir sorgen also dafür, dass unsere Mitarbeiter weiterhin eine kosteneffiziente Versorgungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig neue Produkte und digitale Services für unsere Kunden entwickeln. Hallo, ich bin die Annika Zöpfel, bin seit dreieinhalb Jahren in der Salzburger AG und seit Anfang des Jahres im neuen Business Unit Corporate Management, genau im Department Projekt und Portfolio Management. Und die neue Business Unit hat ganz viele verschiedene Departments und wie die arbeiten und wie die agieren, schauen wir uns jetzt an und gehen mal eine Runde durchs Haus. Kommst mit? So, und jetzt gehen wir zum Department Change Management und Organisationsentwicklung. Wir beschäftigen Sie mit der VCK-Planung, also mit der Vollzeitkraftplanung für das Haus, für die Salzburger G und unter anderem für verschiedene Förderungsprogramme, beispielsweise für Frauen und Beruf und Familie. Und da in dem Besprechungsraum befinden sich bereits zwei Kolleginnen von der Abteilung Organisationsentwicklung, die wir gerade einen Workshop vorbereiten. Das Change Management Team bereitet große Weiterentwicklungen im Unternehmen vor und begleitet dabei die Umsetzung. Der Kunde bei der Salzburger AG steht immer an erster Stelle. So treffen wir laufend unternehmensweite Maßnahmen um die Kundenorientierung laufend zu verbessern. Die Kunden unserer Einheit, dem Corporate Management, sind die anderen Business Units mit ihren Führungskräften und Mitarbeitern. Wir bauen das Business Partnering gezielt laufend aus, um mit Kompetenz unsere Kolleginnen bestmöglich zu unterstützen. Und da sind wir jetzt im Department Finance. Das befindet sich da hinter dieser Tür. Da geht es wirklich um Daten und Fakten und um ganz wichtige Zahlen für die Salzburger AG. In diesem Bereich geht es um die konzernweite Umsetzung der Finanzierung. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Department, das was sich auch sehr mit Zahlen beschäftigt, und zwar mit dem Department Controlling. Die haben gerade eine Besprechung und in dieser Besprechung dürfen wir jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schauen und dementsprechend sind wir schon gespannt, was da passiert. Im Controlling beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der wirtschaftlichen Gesamtsteuerung im Konzern. So, jetzt gehen wir nochmal in die Innozone, weil da treffen wir einen Herbert vom Department Prozessmanagement. Das Department Prozessmanagement ist komplett neu in der Salzburger AG und was er genau macht, da schauen wir ihm jetzt ein bisschen über die Schulter und geben mal ein bisschen einen Einblick. Dieser Kollege optimiert sämtliche Prozesse in der Salzburger AG und stellt den Kollegen die dafür notwendigen Tools zur Verfügung. So, jetzt gehen wir ins nächste Department und zwar ins Projekt- und Portfolio-Management. Da bin ich selbst tätig und zwar machen wir hier unterstützend für alle Top-Projekte des Monitoren das Steuern und auch das Umsetzen der wichtigsten Projekte in der Salzburger G, um hier Wachstum generieren zu können. Das heißt, Projekte werden hier ausgearbeitet und untereinander abgestimmt. Unsere Business Unit ist mit ihren umfassenden Funktionen so gut wie neu in der Salzburger G. Dementsprechend befinden wir uns im Aufbau und im Wachstum. Wir suchen nach Talenten die mit uns gemeinsam die Steuerungsfunktionen für Finanzen, Controlling, Projekt- und Portfolio-Management, Organisationsentwicklung und Change-Management und Prozessmanagement aufbauen und verantworten. Und als neuer Mitarbeiter in der Salzburger AG ist man überhaupt nicht alleine gelassen. Man bekommt vom ersten Tag an einen Buddy zur Seite gestellt, der was von vornherein mit der Integration hilft in die neue Abteilung bzw. ins Unternehmen. Dementsprechend fühlt man sich nicht alleine, man hat eine Hilfestellung und eine Unterstützung und das macht den Start umso einfacher. Wenn Sie Interesse an einem Job in der Salzburg AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. Wasser, Wärme oder auch Internet. Diese Dinge brauchen wir jeden Tag und ich behaupte jetzt mal, die wenigsten nur haben überhaupt eine Vorstellung davon, welche komplexe Infrastruktur dahinter steckt. Ein sehr spannendes Thema mit ganz unterschiedlichen Jobchancen. Die salzburg netz GmbH ist eine 100%-Tochter der Salzburger AG.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 Es ist die perfekte Jahreszeit, um über Wärmeversorgung zu reden. Naja, denken sich jetzt vielleicht manche, aber die wenigsten werden auch im Hochsommer ausschließlich kalt duschen. Im Bereich Wärmeerzeugung gibt es bei der Salzburg AG ganz vielfältige Berufsbilder und die werden das ganze Jahr gebraucht. Herzlich willkommen bei der Wärmeversorgung der Stadt Salzburg. Mein Name ist Sebastian Schuller und ich bin seit 2008 Mitarbeiter der Salzburg AG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 Bei den Hogschnitzeln kämen über Laufe eines Anlieferungen in der ganzen Region, Salzburg Umgebung, Bayern. Die werden verwogen, die Brennstoff wird beprobt, analysiert. Das Ganze wird dann in der Software eingescannt, am nächsten Tag ausgewertet, rückgewogen wieder. Bei den täglichen Rundgängen haben wir auch eine Betriebsaufzeichnung, die, wo es inzwischen auch schon am Handy digital funktioniert, wo wir alle und Werte, die wir vor Ort aufschreiben, digital erfassen. Das Schöne an meinem Job ist die Abwechslung und die selbstständige Arbeiten. Das Berufsspektrum unserer Mitarbeiter ist sehr breit. Wir haben auf der einen Seite vom Kraftwerksoperator, der die Kraftwerke, die Anlagen steuert in der zentralen Warte bis hin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 durch Mitarbeiter, die technikaffin sind, vor allem motiviert und Freude daran haben, mit uns Salzburg mit Wärme zu versorgen. Wenn Sie Interesse an einem Job beim Greentech-Unternehmen Salzburg AG haben, bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at. Spannende Einblicke in die Jobs der Salzburg AG gibt es in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin einen schönen Sommer und bleiben Sie dran.